Meisterwissen, Prüfungswissen kompakt Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager Das heutige Thema lautet, Stellenplan Was ist ein Stellenplan? Ein Stellenplan ist eine Zusammenstellung sämtlicher Aufgabenprofile eines Handwerksbetriebs Das war ein kurzer Einblick in das Thema, Stellenplan